Florian Silbereisen kann sich über eines sicher nicht beschweren. Über zu wenig Beschäftigung. Der Schlagerstar moderiert nicht nur seine großen ARD-Abendshows. Er lenkt auch das ZDF, Traumschiff, durch wildeste Gewässer. Richtet bei, DSDS, über die mehr oder weniger talentierten Sangeskünstler und steht schließlich auch noch selbst vor dem Mikro. Ganz schön viele Aufgaben für nur einen einzigen Mann. Doch bislang lässt sich Florian Silbereisen den Stress noch nicht anmerken. So wirkte der Sänger und Moderator zuletzt bei der »Schlagerstrandpartie« anlässlich seines 40. Geburtstages geradezu gelöst und glücklich, endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen. Florian Silbereisen, Weggefährte warnt eindringlich. Und doch, bei einem Weggefährten scheint die Sorge um Silbereisen umzugehen. So warnt Norbert Rieh, der Sänger der »Kastelrutherspatzen«. Seinen 40-jährigen Kollegen davor, sich zu übernehmen. Gegenüber der Zeitschrift, meine Melodie, sagt Riehe: es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Es ist immer ein bisschen gefährlich, dass dann Leute sagen, er ist zu viel im Fernsehen. Manchmal einfach dem Motto folgen, weniger ist mehr. Florian Silbereisen, so erging es seinem alten Weggefährten. Der Sänger der Kastel-Ruterspatzen spricht dabei aus trauriger Erfahrung. Auch Rier hatte sich vollends der Musik verschrieben. Bis eine Herzoperation ihn 2019 dazu zwang, ein wenig langsamer zu machen. Royals Report, aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter. Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Megan und Co. Damals sagte Rier zu, meine Melodie, da wurde mir bewusst, dass von einer Minute zur anderen alles anders ist. Ich hätte nie gedacht. Dass ein Mensch so hilflos sein kann, wie ich mich in der Zeit gefühlt habe.